Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns heute mal gedacht, wir genießen noch mal letztmalig wahrscheinlich das Wetter dieses Jahr. Und haben halt gesagt, dass wir jetzt einfach mal auf so einen kleinen Spaziergang gehen. Hier durch unsere Siedlung, bzw. gleich ein bisschen an Feldern lang. Und wie gesagt, ein bisschen die frische Luft und das Wetter genießen. Und ich habe mir gedacht, dass ich die Zeit einfach mal effektiv nutze, um so ein paar Sachen... Zu erzählen, um ein paar Sachen, was so bei uns abgeht, ein bisschen Real Talk zu reden, ein bisschen Real Talk über Kunden zu reden. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch, aber vorher gehen wir, glaube ich, mal noch vorbei, oder? Ja, also lass uns doch mal anfangen mit ein, Themen, mit ein paar Thematiken, was bei uns gerade so abgeht. Bei uns ja jetzt auch so, Black Friday, Cyber Monday ist jetzt ja vorbei. Das heißt, auch eine umsatzstarke Zeit für uns natürlich. Wir nehmen ja wirklich auch an Tagesangeboten, an ja, Tagesdeals teil, an normalen Black Friday, Cyber Monday Deals teil. Und jetzt beginnt so ja, die Weihnachtszeit schon seit einer Woche ungefähr und... Ja, vom Umsatz her kann, können wir eigentlich schon sagen, dass sich das bei uns durch die Black Friday Deals oder Tagesangebote, die wir irgendwo hatten, schon verbessert hat. Das heißt, wir haben ungefähr den doppelten Umsatz jetzt im Dezember. Das heißt aber nicht, wie gesagt, dass ihr auch den doppelten Umsatz automatisch haben wird, weil, wie gesagt, ein Tagesangebot zu haben, das hat schon viel rausgehauen einfach so. Ne? Das heißt, man muss schon wirklich aktiv an diesen Deals teilnehmen, um dann halt wirklich auch den Benefit zu spüren dabei. Aber wir haben ihn gemerkt durch diese Tagesangebote, Black Friday Deals, Cyber Monday die Deals auf der einen Seite. Und dort ist es halt so, dass wir circa eine doppelte Umsatzsteigerung halt im Dezember haben. So. Das ist was in unseren eigenen Unternehmen an sich gerade so abläuft. Lorenzo nicht ganz so effektiv, weil er hat kein Tagesangebot beispielsweise gehabt, aber bei ihm auch eine Umsatzsteigerung von, ich glaube, 20-30%, was auch, sag ich mal, so dem Durchschnittsmarktwert ähm, um die Weihnachtszeit entspricht. Jetzt ist es so, wir haben natürlich keine saisonalen Artikel, sonst wäre es vielleicht noch mehr gewesen. Das heißt, wir verkaufen keinen Weihnachtsschmuck, wir verkaufen auf der anderen Seite keine ja, weihnachtsthematischen Accessoires oder sonstige Sachen, keine Sch Weihnachtskugeln, Christbaumschmuck oder sonstigen ähm, Dekoartikel. Von daher hätten wir das natürlich, hätten wir sehr, sehr viel Umsatz im Dezember oder sowas gehabt, aber allerdings die restliche Jahreszeit kaum. Deswegen haben wir uns ja grundsätzlich distanziert von den Thematik saisonaler Artikel. Ja. Nichtsdestotrotz, um da einfach nochmal darauf einzugehen, der Verband, irgendein Verband, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann euch den Artikel hier verlinken, hat herausgefunden, wie viel Umsatzanteil denn wirklich ja, dieser Weihnachtsmarkt ausmacht. Oder ist so, eigentlich ist der Umsatz relativ gleich geblieben in allen Thematiken oder minimale Steigerungen im Weihnachtsgeschäft, außer in den Spielzeugbranchen oder Dekobereichen. In denen ist wirklich der Umsatz dann auch um 19, 20 Prozent hochgegangen, was ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht hätte, dass es so wenig ist in diesen Kategorien, weil ich persönlich finde jetzt eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent im Weihnachtsgeschäft relativ wenig. Ne? Jetzt muss man natürlich auch thematisieren, das Weihnachtsgeschäft ist sehr kurz. ist gerade mal ein Monat ungefähr. Ne? Danach sind die Umsätze wieder dort, wo sie sind. Das heißt, man sollte sich so oder so nicht nur auf saisonale Artikel fokussieren, weil man immer dieses Gap drin einfach hat. Ne? Aber wie gesagt, der Verband halt hat, hat nach laut Umfragen herausgefunden und laut Studien, dass die Umsatzsteigerung in diesen Kategorien ungefähr bei 20 Prozent liegt. So. Das heißt ja, das ist immer das, was ich predige, ihr braucht euch nicht so einen Kopf, um das Weihnachtsgeschäft zu machen. Ja? So viel macht es gar nicht aus am Ende des Tages. Macht euch keinen Druck, vorm Weihnachtsgeschäft mit neuen Artikeln online zu gehen. Es ist viel schwerer, als ihr es glaubt. Um diese Jahreszeit ist es einfach so, dass ja, es viel schwieriger ist, neue Artikel rauszubringen. Die PPC-Kosten hochgehen. Wahrscheinlich ist der Gewinn sogar bei der Umsatzsteigerung relativ gleich geblieben, weil die Werbekosten viel, viel höher sind. Zumal im Quartal 4 bei Amazon eh immer sehr, sehr viele Artikel online sind. Das ist einfach nur mal so die Quintessenz, was wir jetzt ableiten können aus dem diesjährigen ja, Jahresabschlussgeschäft, würde ich es jetzt mal nennen, Quartal 4, was daraus so geworden ist. Jetzt kommen wir zurück äh, zu unserer Agentur, um da ein bisschen drauf einzugehen, wie ist da der aktuelle Stand. Bei uns in der Agentur, wir haben aufgestockt auf knapp 25 Mitarbeiter. Wir haben ein eigenes Office in Asien. Wir haben fünf Mitarbeiter jetzt in Asien. Im Januar fangen auch nochmal zwei Leute bei uns an. Und wir suchen haben auch noch acht offene Stellen, die wir suchen. Das heißt, wir werden uns jetzt nochmal deutlich vergrößern. Quintessenz daraus, auch, was wir machen werden, werden uns, wir werden umziehen jetzt im März, ein neues Büro. Hoffentlich im März. Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben. Müssen wir mal abwarten, was daraus wirft. Aber also super schönes Büro. Wirklich so dieses moderne Startup-Agentur-Live, wie man es im Silicon Valley irgendwo kennt. Ja? Wollen wir auch hier irgendwie dieses Konzept umsetzen? Das wird auf jeden Fall ein großes Brett für 2020. Ja, was ist sonst bei mir noch momentan aktuell? Ich war ja am Wochenende auf dem Steuercoaching von Alex Fischer. Haben mir das Ganze mal angehört und ich muss wirklich sagen, Eins der besten Coachings, die ich so wirklich gemacht habe dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr über 100.000 Euro in eigene Weiterbildung gesteckt. Also wirklich versucht, mich kontinuierlich fortzubilden, weiterzubilden, Know-how zu beschaffen. Und das ist auch wirklich so der größte Benefit-Tipp, den ich euch mitgeben kann. Investiert fucking normal in eure Weiterbildung. Wenn ihr es nicht macht, habt ihr, ihr, ihr werdet immer auf dem gleichen Niveau bleiben, wo ihr gerade seid. So. Hört sich erstmal viel Geld an, aber der Benefit, den ich daraus bekomme, ist viel, viel größer als das Invest, was ich getätigt habe, um wirklich ja, in, äh, in diese Weiterbildung zu investieren. Und ihr solltet das halt wirklich in jeder Zeit machen. Wollt ihr euch im Amazon-Bereich weiterbilden, investiert da in eure Weiterbildung. Wollt ihr allgemein unternehmerisch euch weiterbilden. Dann investiert dort in die Weiterbildung. Ich meine, auch noch eine Speaker-Ausbildung beispielsweise. Das ist für mich so ein persönliches Ding einfach. Das heißt, ich möchte jetzt als Speaker nächstes Jahr auftreten. Werde ich übrigens, werde ich aber noch ankündigen, im September nächsten Jahres das erste Mal auf einer großen Bühne stehen und werde dort ja, mal den ersten Vortrag vor relativ vielen Menschen halten. Und ich bin gespannt. Das wird auch sicherlich ein Ziel von mir, weil ich habe gesagt, ich habe mir irgendwann mal so als Ziel gesetzt alles, wovor ich Respekt habe, wirklich einfach zu machen und die Komfortzone zu verlassen. Egal, wovor ich Angst hatte. Ich hatte früher tierische Höhenangst. Also habe ich mir irgendwann gesagt, das kann nicht sein, dass du so Höhenangst hast. Du machst jetzt einfach alles, damit du deine Höhenangst besiegst. Was habe ich gemacht? Fallschirmsprung, Tandemschwung, Bungee Jumping. Hier, wäre heißt das, auf der Kürbis da dieses Ding, was da hoch und runter fährt und dann so freier Fall, genau. Alles gemacht und mittlerweile habe ich damit gar kein Problem mehr. Desto öfter man es macht, man hat damit kein Problem mehr. Und das versuche ich einfach auch zu machen, jetzt zum Beispiel mit dieser Speaker-Ausbildung, weil ich noch relativ viel Respekt davor habe, vor vielen Menschen zu sprechen. Ähm, ist noch immer so, also ich kann sprechen, so ist es nicht, aber es ist halt so, man ist ja trotzdem nervös, wenn man vor so vielen Leuten spricht. Und das ist so noch eine Sache, mit der ich mich jetzt 2020 intensiv beschäftigen werde. Das heißt, meine Speaker-Ausbildung wird ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und da möchte ich mich auch ja, intensiv reinarbeiten, werde ich auch tun. Matthias <lacht> <Die> ist gerade <lacht> schön in Scheiße getreten hier. <lacht> ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt aber jetzt mal ein bisschen Real Talk über ein paar Dinge, die mich einfach wirklich stören und nerven in, dem ganzen in der ganzen Thematik, in unserem Business. Und ich kann es einfach irgendwie nicht mehr hören. Teilweise kommen... Wenn ich jetzt mal über unsere Kunden spreche, wir haben sehr, sehr viele super gute Kunden, die sehr dankbar auch sind für das, was wir machen, die sehr glücklich darüber sind, aber auf der anderen Seite auch Kunden, die sich bei jedem Schwachsinn beschweren. Und jeder, der irgendwie eine Dienstleistung anbietet, kennt das. Mir geht es dann tierisch auf den Sack, dass man den wirklich so die eierlegende Wollmilchsau auf dem Silbertablett serviert und sie trotzdem noch irgendwas zu bemängeln haben. Ich glaube, diese Leute haben einfach keinen positiven Essenz, den sie bieten können, weshalb sie dann einfach immer nur negativ sind. Und wir müssen die ganze Kacke dann ausbahnen. Ja, das heißt, ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Kunde, ein Produkt, was wir ausgearbeitet haben, ist online gegangen, wir sind jetzt gerade am Launchen und auf einmal wird der Account gesperrt. Das ist nicht nur einmal vorgekommen, das ist jetzt zehnmal vorgekommen in den letzten gefühlt 30 Tagen. Irgendwie. Warum ist das so? Weil die Leute es ja in den meisten Fällen besser wissen. Wir sagen den Leuten, ey, das, das, das, das müsst ihr gemacht haben zur Account-Sicherheit. Wir fragen fünfmal nach. Die kriegen E-Mails. Habt ihr Bescheinigung § 22f hochgeladen? Habt ihr gültige Geschäftsanschrift? Habt ihr alles eingetragen? Und die Leute sagen, ja, haben wir. Und okay, wir beginnen mit dem ganzen Launch, wir setzen das Ganze für die Kunden um. Und dann stellen sie müssen wir irgendwann feststellen, Account geblockt, gesperrt, weil die Bescheinigung fehlt. Wieso haben wir euch nicht das fünfmal gesagt? Und dann versuchen Sie trotzdem noch die Schuld auf einen zu schieben, wo, ich mir, wo irgendwann auch mal bei uns gut ist. Also wir lassen schon wirklich, wir gehen sehr gut mit unseren Kunden um, wir versuchen den Kunden alles zu ermöglichen, aber irgendwo ist man auch mal gut, ne? Man muss seine eigene Schuld erkennen und einfach mal wirklich sich damit beschäftigen, ob das, was man gerade sagt, richtig ist. Und in dem Fall ist es nicht richtig. Wenn wir jemanden darauf hinweisen, mach das bitte, dann mach es auch bitte. Und wenn du es nicht machst, dann bist du selber schuld, dass dein Account geblockt wird. Ist ja nicht so, dass er jetzt nicht wieder entsperrt wird, aber während des Launches eines Produktes einen Account sperren zu haben, ist einfach scheiße. Das verstehen die meisten Leute einfach dann irgendwo nicht, ne? Und deshalb ist es einfach so, dass ich mich wirklich manchmal frage, was bei diesen Leuten im Kopf vorgeht. So, setzt euch doch mal hin, beschäftigt euch mit eurem Business, beschäftigt euch mal damit und schaut mal, was ihr, was ihr wirklich falsch macht. Ich kann es auch nicht mehr, diese Genörgel hören von irgendwelchen Leuten, die auf Amazon nicht erfolgreich sind. Und die Kommentare unter unseren Videos teilweise, wenn ich die mal lese, also erstens davon... Jeder von euch kann gerne Kommentare schreiben. Ich lese die nie, weil es nicht mein Bereich ist, weil ich meinen Social-Media-Account selber gar nicht verwalte und mich interessiert es auch einfach nicht. Schreibt so viel ihr wollt, es interessiert mich nicht. Aber was halt, wenn ich, wenn ich da mal reingucke und dann sehe ich, manchmal machen wir es ja ein bisschen lustig, intern auch über die Kommentare, die da teilweise kommen, weil teilweise, wenn man dann auf die Accounts geht, die Leute sich anschaut und dann wirklich so ähm, einfach mal sehe, sieht, was das für Menschen sind, die dahinter stehen. Da sieht man schon direkt, die haben niemals Erfolg. Ihr könnt ruhig drunter schreiben, dass ich keinen Erfolg habe. Für mich habe ich wirklich Erfolg. Und zwar nicht kle kleinen Erfolg. Es gibt wenig Menschen, die das so machen. Ich bin zwar kein 30-Millionen-Händler, will ich aber auch gar nicht sein. Aber ich könnte sein, wenn ich es wollte. Das ist der Unterschied. Ich will keine weiteren Produkte selber machen. habe ich gerade kein Interesse daran. Warum habe ich kein Interesse daran? Weil meine Prioritäten woanders liegen. Beispielsweise in der Agentur. Bin ich deswegen jetzt ein schlechter Händler, weil ich dreieinhalb Millionen Euro Jahresumsatz mache und nicht zehn Millionen? Das ist halt die Frage an der ganzen Sache. Ne? Andere würden, und es gibt viele, die das wahrscheinlich mit Ja beantworten werden, dass ich deswegen ein schlechter Händler bin oder nicht erfolgreich bin. So viele Leute, die dreieinhalb Millionen Euro Jahresumsatz machen, gibt es auch nicht auf Amazon. Nur ich habe einfach keinen Bock, gerade neue Produkte zu machen, habe ich keine Lust zu. Macht mir keinen Spaß und ich bin glücklicherweise in der guten Lage, mich selber, also selber entscheiden zu können, was ich gerade tue und was nicht. Und nur, weil ich das halt selber entscheiden kann und dieses Privileg und dieses Luxusproblem irgendwo habe, sage ich gerade, mein Fokus ist nicht auf meinem eigenen Handelsunternehmen. Wenn ein Käufer da ist, verkaufe ich Wie gesagt, ich bin ja gerade auch in Verhandlungen zum Verkauf. Aber am Ende des Tages heißt das doch nicht, dass ich keinen Erfolg habe. Oder? Also ich sehe es nicht so. Und dann ist es immer witzig, wenn Matthias mir oder Lorenzo mir Kommentare oder sowas schicken und ich dann sehe, okay, was schreiben die Leute da effektiv rein? Und also sehe da sind wirklich Leute, die einfach niemals wirklich den Erfolg haben werden und einfach nur eifersüchtig, neidisch sind, sich den ganzen Tag nur auf Facebook setzen, rumstänkern, rumhatern, anstatt sich mal um ihre eigenen Probleme zu kümmern. Die Leute, habt ihr keine eigenen Probleme oder was? Jetzt mal wirklich. so Ihr geht auf Facebook, macht euch die Mühe, etwas anzuschauen und dann noch zu kommentieren. Ich habe noch nie einen Facebook-Post gemacht und irgendwen gehatet. Noch nie. Abgesehen davon, dass es nichts bringt, weil es mich nicht interessiert. Naja, also Quintessenz aus dem Ganzen, fokussiert euch mal auf die wesentlichen Bestandteile, fokussiert euch auf das, was wichtig ist und Erfolg bringt und fokussiert euch nicht auf diesen Bullshit, der da draußen erzählt wird oder sonst irgendwas, sondern setzt euch mal hin und setzt die Dinge mal vernünftig um. Ja, es gibt Leute, die scheiße in der Coaching-Szene sind und in der Business-Szene. Gibt es. Sind aber alle deshalb scheiße? Berater-Coachings gibt es schon seit Jahren. Jeder Unternehmensberater ist ein Coach. Jeder Steuerberater ist ein Coach. Sind das schlechte Leute? Gibt es nicht riesige Unternehmensberatungen mit 10.000 Hunderttausenden 100 Mitarbeitern? Und sind die jetzt nicht erfolgreich? Wissen die nicht, wie es funktioniert? Bucht ein äh, Aldi ähm, 1000 Mitarbeiter von Accenture für sechs Jahre, weil die nicht wissen, was sie tun? Berater können euch helfen. Coaches können euch helfen. Vielleicht nicht alle, weil es gibt da draußen Leute, die einfach schlecht sind. Aber es gibt Leute, die euch helfen können. Ihr müsst nur herausfinden, wer die guten sind. Ich habe dieses Jahr zum Glück, wie gesagt, ich habe über 100.000 Euro in Weiterbildung gesteckt. Kein Witz, habe ich wirklich gemacht. Ich habe bisher echt Glück gehabt mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da war keiner dabei, wo ich gesagt habe, ich würde es jetzt bereuen oder sowas mit dem zusammen. Aber es, es gibt halt Leute, die einfach schlecht sind und wirklich schlechte Dinge erzählen. Auch falsche Dinge erzählen, die euch Probleme bereiten. Aber das kristallisiert sich relativ schnell heraus. Das sind Menschen, die einmal aufploppen und dann schnell wieder verschwinden. Leute, die das zwei, drei, vier Jahre machen, die werden schon werden schon ihre Gründe haben, warum sie da sind. Leute, die positive Kundenstimmen haben, werden schon die Gründe haben, warum die positiven Kundenstimmen da sind. Und deshalb ist es überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn man Coach, Berater oder sonst irgendwas ist und eine Expertise in irgendeinem Bereich hat und diese dann auch weitergibt, meiner Meinung nach. Ist ja immer die Sache, ihr könnt euch jetzt hinsetzen euch damit beschäftigen, ein eigenes Amazon-Business aufzubauen. Ihr könnt euch mühsam alle Details zusammensuchen, aber die Fehlerquote, die ihr dabei machen werdet, ist größer, als dass ihr einen professionellen Coach oder eine Agentur oder sonst irgendwas bucht, die euch unterstützt bei dem Ganzen. Und ja, es gibt scheiß Leute im Amazon-Bereich. Gibt es auch. Nicht nur andere Bereiche, nein, auch im Amazon-Bereich. Und da gibt es Leute, die schlecht sind. Coaches, Guckt euch mal an, ob die Coaches wirklich gut sind, ob die eigenständig Produkte auf Amazon haben. Googelt den Namen und gebt dahinter mal Amazon-Verkäuferprofil ein. Schaut euch mal an, was die für Artikel haben und ob die Umsatz machen. Und wenn die das nicht tun, dann geht auch nicht zu denen. Aber wenn sie es tun, dann wisst ihr, die haben es schon mal gemacht, Den könnt ihr vertrauen, die wissen, was sie tun und dann könnt ihr wirklich darauf vertrauen, dass es wahrscheinlich auch gut ist, was dahinter steht. Und abgesehen davon, wer im Amazon-Bereich aktiv ist, der kommt gar nicht über uns Hinweg oder so, weil wir sind einfach, es gibt keine größere Seller-Agentur als wir. Gibt es nicht. Es existiert nicht. Keiner im Amazon-Bereich, keine Agentur im Seller-Bereich auf Amazon ist größer als wir. Existiert nicht. Das heißt, wenn ihr wirklich eine professionelle Agentur wollt, die wirklich weiß, was sie tut, die Verständnis davon hat, was sie tut, wir haben hier 30 Leute im Team, wir wachsen gerade noch mehr, dann kommt ihr nicht um uns herum. Und ja, wir haben unsere Preise. Natürlich, aber weil hier auch alles valide ist, was hier gezeichnet wird, gezeigt wird. Am Ende des Tages, stell dir mal vor, wir würden euch das zeigen, was euch Probleme bringt. Also der Schaden dafür wäre viel größer, aber bei uns bekommt ihr alles gebündelt, egal ob Agentur oder Coaching, und könnt damit wirklich ein valides Unternehmen aufbauen. Und darum geht es ja. Und ob das 1.000 Euro mehr kostet oder jemand anderes, ist ja egal. Wenn ihr einen validen Partner sucht im Amazon-Bereich, einen Sparring-Partner, der euch wirklich voranbringt, dann kommt ihr um uns nicht herum. Geht, geht nicht. Es gibt niemanden größeren, wie gesagt, als uns da in dem Bereich. So, also schaut euch mal eure Partner an, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wenn ihr vor einer Entscheidung steht, beispielsweise, ob jemand gut ist oder nicht, ob ihr mit dem zusammenarbeiten wollt oder nicht, vergleicht die einfach mal miteinander und trefft dann eine valide Entscheidung, die euch weiterbringt. Weil am Ende des Tages, wir sind immer ehrlich mit unseren Kunden, ja? wir sagen hier nicht irgendwelchen Krimskram, nein, wir sagen euch die Wahrheit. Ja? Und manchmal ist es hart, aber wer damit klarkommt, der, wer von uns gepusht werden will, wer weitergebracht werden will, der kommt einfach nicht darum. Wir sind eure Mentoren, wir zeigen euch alles, wie es funktioniert. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch jederzeit, wie gesagt, bei uns bewerben. Unter dem Video findet ihr den Link in der Infobox. Ansonsten hoffe ich, konnte ich ein bisschen was so Real Talk-mäßig erzählen, was so bei uns abgeht, wie ich zum Thema Kunden, äh, Kunden stehe oder. Keine Frage, hat es vielleicht jetzt negativ angehört. Ich stehe super zum Thema Kunden. Ich treffe mich selber mit unseren Kunden teilweise. Also wir sind in sehr, sehr guten Verhältnis alle, sehr dankbarer Austausch. Aber es gibt halt auch welche da, die meinen immer, den Bogen zu überspannen. Und das mag ich irgendwie gar nicht. Das zu der Thematik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mal hier draußen vom wunderschönen Wetter. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und freue mich auf euch bald wiederzusehen. Bis dann, euer Anthony.